Das ist Max. Es könnte aber auch Rajit oder Froni sein. Egal, jetzt ist es Max. Max hat sichtlich Spaß. Er ist mit Freunden in einer WhatsApp-Gruppe. Da kommt ein Meme nach dem anderen und wird auch gleich weitergeleitet. Gemeinsam lacht es sich halt besser. Was geteilt wird, geht niemand was an. Man ist ja unter sich. So sieht Max das. Aber gerade dort, wo man glaubt, unter sich zu sein, begegnet einem oft Content, der in jeder Hinsicht zu Problemen führen kann. Jetzt denkst du dir vielleicht, Max ist eigentlich ein stabiler Typ und hat viele Freunde aus unterschiedlichen Ländern mit unterschiedlichem Glauben. Er will einfach nur dabei sein und was er privat macht, weiß sonst keiner. Ist es deshalb egal? Nein, ist es nicht. Aber ist es anonym? Nein, ist es auch nicht. Alles, was du am Handy machst, ist einsehbar. Wirklich alles. Videos oder Memes, die du deinen Freunden schickst, werden auf ihren Handys gespeichert. Deine Spuren im Netz sind nicht unsichtbar. Max hat einen antisemitischen Inhalt geteilt. Und das fällt unter Hate Speech. Und eine WhatsApp-Gruppe gilt schon ab 10 Personen als Öffentlichkeit. Also keine Rede von Privat. Und so verrät Dein Handy alles über Dich, ohne dass Du was dazu tun musst. So schnell wird aus scheinbarer Anonymität eine strafbare Handlung. Was Du privat am Handy machst, ist nicht egal. Und wenn es um strafbare Handlungen geht, ist es auch nicht privat. Also, wenn Dich nicht dasselbe treffen soll wie Max, dann überlege immer zweimal, bevor Du etwas teilst. Was du online machst, hat auch Offline-Auswirkungen. Und vor allem, verbreite und akzeptiere keine Hate Speech.